...wispöp.net, dem Gemeinschaftsblock zu wissenschaftlichen Publikationen im Netz, beziehungsweise ich hatte keine, ich kannte diesen block auch gar nicht, bis mich am 19. April dieses Jahres eine Mail, die sich auf meine Interpellation bezüglich Kosten und Wirkung der Publikation, die Schweiz 2030 bezog, erreicht hatte. Offensichtlich hatten sich schon andere Kreise mit dieser Publikation befasst und die Frage nach deren Kosten gestellt. Und diese Kreise hatten auch schon eine Antwort erhalten, denn am 11. Dezember des letzten Jahres veröffentlichten und kommentierten sie dies auf dem sogenannten besagten Blog. Seit dem 22. Mai liegt auch die offizielle, bundesrätliche Antwort vor, für die ich mich ganz recht herzlich bedanke. Nur die Zahlenangaben der beiden Antworten die differieren. In der offiziellen Antwort vom 22. Mai belaufen sich die Kosten nach Verkauf der Bücher auf 33.000 Franken. Das ist eine etwas seltsame Rechnung, wissen wir doch alle dass kaum alle Bücher einer Auflage jemals verkauft werden, vor allem nicht von Sachbüchern. Und das zeigt auch die Zahl von 460 verkauften Büchern per 5. März. In der Antwort, die allerdings nicht die Bundeskanzlei, sondern das Bundesamt für Bauten und Logistik verfasst hatte, welche das Bestellverfahren durchgeführt und die Abrechnung vorgenommen hat, wird der Betrag auf 53.694 Franken beziffert. Da fragt man sich natürlich, wie es zu diesem Unterschied kommt. Nun, das ist aber das eine. Was mich aber mehr umtreibt als diese unterschiedlichen Zahlen, ist etwas ganz anderes. Da ist beispielsweise die Antwort auf Frage 9, die Frage nach dem Nutzen-Kosten-Verhältnis dieses Buches, ich habe nicht danach gefragt, wie sich die Kosten dieses Buches zu anderen früheren Publikationen verhalten. Mich interessiert vielmehr ob es sich auch gelohnt hat, mit diesem Strategiebericht nicht nur die üblichen Verdächtigen zu beliefern, wenn Sie mir diese etwas flapsige Bemerkung erlauben. Nein, mich interessiert vor allem, ob es sich gelohnt hat, dieses Buch auch über den Buchhandel an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Und hinter dieser Frage steckt nicht etwa ein monetäres Interesse, wie man bei oberflächlichen Betrachtungen meinen könnte. Nein, hinter dieser Frage steht eine staats- und demokratiepolitische Interessehaltung. Und deshalb kann ich mit der Antwort, wie sie nun gegeben wurde, nur wenig anfangen. Das führt mich schließlich geradezu auf mein Hauptanliegen, das ich in den Fragen 10 und 11 formuliert habe. Darauf antwortet der Bundesrat, das Buch diene in erster Linie dem Bundesrat, dem Parlament, den Kantonen und der Verwaltung als Grundlage für eine politische Grundsatzdiskussion mit Blick auf die nächste Legislatur. Und weiter, wenn das gesamte Wissen der Expertinnen und Experten darüber hinaus einen Beitrag zur öffentlichen Diskussion über die Herausforderungen der Zukunft leiste, sei das, Zitat, ein positiver Nebeneffekt. Macht man, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Art von politischer Kommunikation nicht den Fehler, der der Politik in den letzten Jahren immer wieder und immer öfter vorgehalten wird, nämlich, dass man eine Art Kabinettspolitik betreibt und zentrale Zukunftsfragen sozusagen hinter den Toren bespricht, statt sie in einem früheren Studium in die öffentliche Diskussion zu geben? Für mich und für viele andere Leute geht Politik über Wählen und Abstimmen hinaus. Politik heißt Mitgestalten und das ist es auch, was viele Leute wollen. Oder anders gesagt, dass sie genau das nicht können, hält eben auch viele Menschen von der Politik fern. Und das Resultat ist dann der Satz, die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen. Wenn man etwas gegen diesen Satz tun will, der letztlich nichts anderes ist als der Ausdruck von Politikverdrossenheit, dann täte man gut daran, eine Vorlage wie das Buch Die Schweiz 2030 in die öffentliche Diskussion zu bringen und dies einfach einem Buchverlag zu überlassen und sei dieser Verlag noch so seriös ist aus meiner Sicht unseriös, denn wir alle wissen, wenn ein Buch nicht in den ersten Wochen nach Erscheinen wirklich breiter wahrgenommen wird, dann wird es schnell zum Neu-Antiquariat. Und dafür ist meiner Ansicht nach die Arbeit, welche die 77 Persönlichkeiten zu wertvoll und zu wichtig geleistet haben. Und der Lohn in Form eines Druckexemplars für die eigene Bibli Bibliothek doch etwas mager. Ich möchte jedenfalls beliebt machen, doch noch einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, dies für alle Menschen in unserem Land so wichtige Frage nach unserer eigenen Zukunft noch mit etwas mehr eigenem Engagement zu lossieren. Und wenn dann die Kosten auf die Staatskasse gehen, habe ich auch nichts dagegen. Sie sind es nämlich im Einsatz für eine lebendige Demokratie alle Weil wert. Und deshalb war es mir wichtig, dies dem Bundeskanzler mit auf den Weg zu geben. Sie dürfen ruhig noch etwas vorleisten, e damit eben eine breite Bevölkerung diesem Buch äh, doch etwas mehr Widmen schenkt. Denn die 77 Persönlichkeiten haben doch einen enormen Einsatz mit ihren Gedanken dazu beigetragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufnahme meines Anliegens. Herr ja, Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank zuerst zur Klärung der Preisdifferenz. Die entsteht einfach dadurch, dass das BBL die Netto...